Hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Patreon Beziehungscoach und dieses Mal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, heute haben wir mal wieder die wöchentliche, ähm, wie soll ich mal sagen, Dreiecks-Mail, ähm, das hört ihr einfach nicht auf und äh, ja, solange ich die bekomme, diese Geschichten, ja, was soll ich machen, wenn ich natürlich weiter diese Videos machen. Und äh, gut, schauen wir mal rein. Neuer Podcast übrigens draußen, ein Paar Podcasts, Dopamin, Folge 7, Patchwork. Äh, ja, findet ihr auf Spotify und überall und so weiter. Gut. Ähm, lieber Christian, ich muss dir jetzt doch mal mein wertvolles, äh, nee, das ist die falsche. Moment. So. Sorry. Ja. So, äh, hallo Christian, ich habe jetzt seit mehr als zwei Jahren eine Affäre mit meinem Arbeitskollegen, der einige Jahre älter ist als ich. Ähm, er hat vermehrt den Kontakt zu mir gesucht und sehr mit mir geflirtet. Wir haben uns gleich gut verstanden und ich habe mich bei ihm so wohl gefühlt wie noch nie bei einem Mann zuvor. Mhm. Ah, wir kamen uns näher und schliefen miteinander. Jedoch hat er mir die ganze Zeit verschwiegen, dass er in einer Beziehung ist. Nein, sowas aber auch. Das habe ich ja noch nie gehört. Also wirklich, das kam nur zufällig raus. Er meinte jedoch, dass sie gerade eine Krise haben. Also warum sind, also diese dreiecks sind einfach alle fucking gleich. ne? Ich weiß gar nicht, das ist echt unglaublich. Ey, wirklich, ey, dass die Leute sich nicht... Schämen, sowas zu behaupten. Wir haben eine Krise. Ich, ich wette, die haben überhaupt keine Krise. Die haben gar keine Krise. Ich konnte wetten, die Frau denkt, sie haben eine super Beziehung und äh, sie da gar nichts von merkt. Naja, äh, und gar nicht wissen, ob sie sich nicht besser trennen sollen. Was natürlich Future Faking ist, wie wir alle wissen. Also, sprich, übersetzt, nie passiert. Unsere Federlehre lief weiter. Ähm. Wir haben beide den gleichen Beruf wie seine Frau und haben äh, in Ferien nie Kontakt. Nach den Sommerferien, nachdem die Affäre bereits eine ganze Zeit lief, änderte er plötzlich sein WhatsApp-Bild mit einem Bild von seiner Hochzeit. Ist das denn wahr? Was ist das denn für ein ehrenhafter Mann, den oder da Dates? es? Äh, großartig. Ja, das. Äh was kann man dazu sagen? So, also einfach, äh, diese Ehrenhaftigkeit und Nettigkeit dieses Menschen, ähm, ja. Aber ich frage mich immer, jetzt du, die da schreibt, denkst du dann nicht, dass das einfach fucking illoyaler Mensch ist? Einfach auch ein Lügner? Der dich sicherlich auch dann irgendwann vielleicht hat er noch viel mehr Sachen am Laufen. Ich meine, der wird dich auch anlügen. Also, macht euch das gar nichts aus? Freue ich mich immer. <lacht> Also es tut mir jetzt auch leid, wenn ich da jetzt, ich meine, ich verstehe das, ich weiß, dass das die total addictive sind, diese Dreiecksgeschichten, trotzdem, wenn ihr mir so eine Mail schickt, da müsst ihr natürlich auch mit rechnen, dass ich das auch ein bisschen kritisch hinterfrage, so das Ganze, ne? Das zog mir den Boden unter den Füßen weg, da er nie erwähnt hat, dass er bereits verlobt ist. Ich sag nicht, dass es ein Lügner ist, ich kann mir gar nicht vorstellen. Ich war ziemlich wütend und er, es hat gedauert. Ja, also ich kann nur wieder sagen, wo sind deine fucking Standards? Ja, du bist jetzt wütend, aber du schläfst weiter mit ihm. Ich meine, so ist es doch, ne? Ja. Dann wissen die Leute auch, sie kommen damit durch und können es immer weitermachen, ne? <lacht> Uh, um drüber zu reden. Er meinte, ich meine, ich meine, ganz ehrlich, ich meine, er hat dich von vorn bis hinten belogen. Worüber soll man da noch reden? Also, das ist wirklich eine Frage von Standards und Dealbreaker. Und wenn ihr keine Dealbreaker habt, und wenn das kein Dealbreaker ist, dann weiß ich es auch nicht. Uh, und dann meint ihr, müsst die Menschen weiter daten, die einfach krasse Dealbreaker machen, dann kriegt man genau diese, diese Toxic so, ne? Ähm, er meint, er wollte seine Freiheit ausnutzen, bevor er verheiratet ist und seine Hochzeit begründet er damit, dass er sich irgendwann mal entscheiden musste. Immerhin sind sie ja schon länger zusammen. Ja, ich meine, das kann man noch nicht mal Gaslighting nennen, weil es einfach so dünn ist und so zusammengeschustert. hat. Äh, ja, dann müsste er es ja jetzt beenden. Oder nur, also weil er beendet es ja nicht. Er führt es weiter mit dir, weil er einfach ist einfach ein Lügner, der ja, fernlaufen hat und äh, ja, was soll man dazu sagen? Er wird hier immer irgendeine Geschichte auftischen, wo man das macht, ne? Ähm, dadurch, dass wir uns jeden Tag auf der Arbeit sehen, ähm, konnten wir uns natürlich nicht so einfach aus dem Weg gehen und die Affäre fing wieder an. Ja, nee, du lässt es zu, so, dass die Affäre weitergeht. Und er auch. Also es ist nicht, es fängt wieder an, sondern Ihr beide entscheidet euch, das weiterzuführen. Wir müssen diese passive Sprache da mal rauskriegen. Ihr beide entscheidet euch. gibt auch kein Gesetz dagegen. Und äh, Aber ihr beide entscheidet euch, das weiterzumachen. So, ne? Ist wie es ist, ne? Äh, ein paar Monate später sagte mir, dass er Vater wird. Begeistert klang er nicht. <lacht> oh, mm. Ja, immerhin vögeln die ja scheinbar auch rum. Ne? Das Kind wird ja nicht vom Heiligen Geist sein, nehme ich mal an. Äh, er meinte sogar, dass er gerne wieder in meinem Alter wäre, weil dann könnte er ja machen, was er wollte. Er kann auch machen, was er will. Er, er lebt den Traum vieler Menschen, nur auf Kosten seiner Frau, äh, eine Kuschelbeziehung zu haben und, ähm, ja, und, und äh, seine Freiheit zu leben. Ne? Das finden, wollen ja scheinbar viele. Und wie, wie viel Freiheit will er noch mehr leben? Er hat doch schon alle Freiheiten. Also kann ich gar nicht nach. verstehe ich gar nicht. Ähm, bei ihm hört es sich so an, als sei Ehe und Kind ein Pflichtprogramm, das er durchlaufen müsse. Und bezeichnet das als Spießbürgertum. Im Endeffekt er belügt dich. Er belügt seine Frau und er will einfach beides haben: A Single sein und in einer Beziehung sein. Nichts, nichts anderes ist es. Ja. <lacht> ähm, er ist zwar Ende 30, aber im Kopf immer noch ein Student. Er geht gerne feiern, auch mit mir und betrinkt sich. Verantwortung und Pflichtbewusstsein sind eher Fremdwörter für ihn. Also da bin ich ja erstaunt, das hätte ich ja gar nicht mitgerechnet. Ähm, was man auch auf der Arbeit merkt, im, ja gut, äh, wundert mich jetzt nicht, okay. Äh, seit ein paar Monaten ist ein Kind auf der Welt. Wenn wir zu zweit sind, erzählt er mir nichts darüber, außer er beschwert sich darüber, dass er mit Kind äh, nicht so viel äh, seinem Sport nachgehen kann. Oh, der arme, ja. Rückblickend glaube ich, dass ich seine Beziehung bzw. seine Ehe vielleicht sogar stabilisiert habe und das immer noch tue. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ob er lebt genau das, was er leben möchte. Äh, das ist nur einfach fucking egoistisch, was er macht so. ne. Und du machst mit, Du wirst deine Gründe haben, warum du das machst. Also da muss man immer gucken, ähm, was bringt mir das? Habe ich vielleicht ähm, hab vielleicht auch Angst, mich zu binden oder so? Stehe ich auf den Thrill? Ähm, das musst du für dich rausfinden. Wie gesagt, es gibt ja kein Gesetz dagegen. Aber du trinkst natürlich aus einem sehr ähm, vergifteten Brunnen da, sag ich mal. Wie gesagt, ich kann da, ich meine, die Welt ist ähm, einfach krass und jeden Tag passiert sowas und jeden Tag gehen Leute fremd. und Aber ich meine, wie, wie wäre das denn, wenn du mal in der Rolle bist, die seine Frau jetzt ist, so ne würdest du das gut finden? oder da muss man sich halt überlegen. Ich denke, zu liebeschip arbeit wie gesagt, ich kann das niemandem sagen, ich will das auch gar nicht bewerten, aber zu liebeschip arbeit gehört schon, ist so meine Meinung, zu sagen, ich möchte einfach keinen Teil mehr von so Dreiecken sein, die auf Lügen beruhen, egal in welcher Rolle. Ich finde, das ist Teil der Liebeship, aber die man natürlich nicht machen muss. Natürlich kannst du das weitermachen, ist deine Entscheidung. Aber wie gesagt, also in der Regel tut einem das nicht gut auf die Dauer. Es können alle möglichen Probleme entstehen auf der Arbeit oder die Frau kommt irgendwann auf dich zu oder ich weiß es nicht. Und vielleicht erlebt man es auch mal selber so. ne? Ähm, ja, und vielleicht bedrückt er dich im Übrigen. Also er drückt ich ja auch mit der Frau, wenn man so will. Und vielleicht gibt es auch noch viel mehr Frauen. Wir wissen das nicht. Ne? Äh, mit mir gäbe es keine Probleme und er hat keine Verantwortung, sondern nur Spaß und alles ist easy. Ja, aber auf ich, <lacht> es, geht, also, äh, es geht ja auf Kosten mindestens eines anderen Menschen. Ne? Er sagt selbst, er kann das mit uns nicht einfach beenden. Dafür läuft es schon so lange. Er kann schon, er will es einfach nicht. Äh, er wird seine Frau und Kind niemals verlassen. Das weiß ich. Seiner Aussage nach ist er auch... Glücklich und ja, das ist das, glaube ich, auch. Und an seiner heilen Familie darf sich nichts ändern, ja, außer dass er alle belügt, aber das interessiert ihn ja scheinbar nicht. Ähm, trotzdem komme ich nicht von ihm los. Ja, auch da, ich, ich verstehe, was du meinst, verstehe auch, dass es das schwierig ist, also ganz ehrlich. Trotzdem empfehle ich so einen, zu sagen, ja, ich will auch jetzt noch nicht von ihm los, ne? Oder ich bin noch nicht so weit von ihm loszukommen, äh, dass man das nicht so passiv macht, so, ne? Dann nicht, damit nimmt man sich so ein bisschen Kraft, so, ne? Äh, ich genieße die Zeit mit ihm so sehr, mit ihm zusammen bin ich so glücklich wie noch nie. Könnte man ja sagen, wunderbar, aber der Satz geht weiter. Äh, ist er jedoch weg, falle ich in ein tiefes Loch. Ja, das ist genau, was ich sage. Diese Dreiecksbeziehungen sind einfach. Rotze für die Psyche, ne? Ich meine, könnt ja, wenn ihr auf Drama und Toxik steht, könnt ihr das gerne machen, ähm, aber das ist, wenn wir jetzt mal die Affäre mit Droge austauschen, meinetwegen, ähm, ich gucke jetzt hier keinen YouTube-Zusammenhang, äh, wird das Video noch demoncharisiert, aber äh, setzt da mal Droge ein irgendwie, dann sagst du, ja, wenn ich die Droge nehme, ist das ganz toll, und welche Droge nicht nehme, vielleicht ein natives Loch, ja, das ist die Natur von drogenartigen, also von Drogen, die Natur und das ist auch die Natur von drogenartigen Beziehungen. Du lebst eine drogenartige Beziehung, die auf Kick, Dopamin und so, ähm, kannst ja auch nochmal das Video angucken, fünf Gründe, warum wir äh, in toxischen oder solchen Konstellationen sind und das würde ich mal analysieren, warum du da drin bist, äh, was dir das bringt, ne? warum du keine kein Mann für dich alleine haben willst oder äh, oder das liegen könnte, das muss man halt gucken, aber ich werde es immer wieder sagen, ich kann ja nur von abraten, Dreiecke zu führen, weil die einfach total unglücklich machen, so, ne? Außer vielleicht denjenigen, dem alles scheißegal ist und der, äh, ja, einfach ein Lügner ist, so, ne? Ich meine, die Welt ist so, ich kann sie auch nicht erinnern, aber ich kann nur empfehlen, da kein Teil von zu sein, im, egal in welcher Rolle, so, ne. Das ist meine Empfehlung, ne? Und das ist halt Teil dieses Konstrukts, dass es kurze, ich meine, wie lange trifft ihr euch? Zwei Stunden, also äh, zwei Stunden schönes. Und es dir dann bis zum nächsten Treffen wahrscheinlich nicht gut geht. Das ist Teil dieser Beziehung, so, ne. Äh, bald will ich an einer anderen Arbeitsstelle Das wäre eine gute Gelegenheit, äh, die Affäre zu beenden, da wir uns auch nicht jeden Tag sehen. Ja, also ich kann dir das nur raten, weil ich glaube, da kommt nichts Gutes bei raus irgendwie und äh, man, letztlich muss, muss, musst du das wissen, musst ihr das wissen, aber wie gesagt, man trinkt von einem vergifteten Brunnen und da kommt selten was Gutes bei raus, das ist so meine Meinung und wenn es sein muss, dann wirst du es auch können, wenn du dir so klar machst, welche Nachteile das hat, das zu führen. und Aber das ist halt immer sehr schwieriger, dass unsere Psyche ist halt sehr, mag das gern, so kurzfristigen Spaß und äh, selbst wenn einem das langfristig nicht gut tut, das wissen wir ja alle, äh, gibt es ja tausend Sachen im Leben, wo das eine Rolle spielt, äh, dann ja fällt uns das schwer, das äh, umzusetzen. Ne? Aber ich kann da immer wieder sagen: äh, Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke. Keine Dreiecke. Da seid ihr bei mir natürlich falsch, dass ich jetzt da sage, da kann irgendwie was Gutes bei rauskommen, weil der Typ wird sich nie trennen und ihr werdet ewig in Dreieck bleiben und äh, wie gesagt, und das wird auch der Tag kommen, wenn das nicht sowieso schon passiert, wo er auch dich genauso belügt. Ne? Du bist dann nicht anders als eine Frau, das wolltest du nicht denken. In diesem Sinne, macht die Frage in Kurse, holt euch da aus euren Mustern raus und wir sehen uns bald wieder.